So, jetzt Binomialverteilung und bitte die Aufgabe lesen und zu lösen versuchen. Einmal gemacht. Wie kann man sowas machen? Ja, gegeben. Und man geht in der Statistikperspektive, wählt hier binomial halt. Die Anzahl ist n, das ist ja hier 55. Und die Wahrscheinlichkeit für die defekten A-Teile ist 3%. Haben wir jetzt hier auch eingetragen, 3% ist 0,03. Und welche ist die wahrscheinlichste Anzahl? Ja, das ist ja die höchste Säule, ja. Und das ist 1 hier, das kann man auch da so sehen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 31,85% und das ist das wahrscheinlichste Ergebnis. <lacht> In Mittel erwartet, das ist ja der Erwartungswert und das steht jetzt bei dieser Version von gleich hier oben links, Erwartungswert, der ist ungefähr 1,65. Die Standardabweichung brauchen wir jetzt hier in diesem Beispiel nicht. Also Erwartungswert, das ist μ 1,65. Das bedeutet, was ist der Unterschied zwischen Durchschnitt und wahrscheinlichsten Wert? Wie kann man das jetzt erklären? Wenn jetzt einmal das Experiment, dass ich 55 Geräte habe, das einmal so mache, dann ist es am wahrscheinlichsten, dass ich ein kaputtes Gerät habe, äh, kaputten defekten äh, A-Teil habe, ja. Aber wenn ich das jetzt so sehr oft wiederhole, ja, dass ich so 55 Geräte habe und dann jedes Mal die Anzahl der defekten A-Teile berechne, manchmal wird es so also jetzt hier äh, kein defektes Gerät da geben, manchmal so, das sieht man eigentlich, die Wahrscheinlichkeit dafür sieht man hier, manchmal wird es ein defektes Gerät geben. Ja. So, es endet jetzt nicht, egal, mal wird so zwei Geräte, mal drei, mal vier, der Durchschnitt davon wird dann so 1,65 Geräte, wenn ich das sehr oft mache. Und das ist der Unterschied. Das nächste jetzt, 77 Geräte, höchstens zwei defekte A, also wir sind immer noch bei A, die Wahrscheinlichkeit ist 0,03, aber jetzt hat sich die Anzahl geändert, 78 glaube ich war das oder mal 77 machen wir das 77 dann und die Wahrscheinlichkeit, dass wir höchstens zwei kaputte also Defekte haben höchstens zwei also bis 2, wie kann man das jetzt hier gerechnet also dass x kleiner oder gleich als 2 da ist hier unten ja kleiner oder gleich 2, höchstens 2, also bis 2 steht da ja und das ist die Wahrscheinlichkeit wenn man solche Ränder klickt das ist 59,21%. Also die Summe von diesen Wahrscheinlichkeiten von 0 bis 2. Halt. Ja. Wenn wir jetzt 69 Geräte haben, was wir mindestens sechste fette B-Teile haben. Die B jetzt ist die Wahrscheinlichkeit 1,8% und wir haben 69 Geräte. Also wir müssen das jetzt hier auch äh, ändern. Also wir haben 69 äh, Geräte da. Und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht 0,03, sondern 1,8%, 0,018. Ja. Und wir brauchen mindestens, nicht höchstens, also dass x größer als diese Zahl ist. Und was steht da? Glaube ich 5. Schauen wir mal, steht da tatsächlich 5? Na, 6 steht da, also noch weniger. Hm. Enter klicken immer. Und das ist 0,15%. Ja. 0,1%, 0,15, wenn man so mehrere. Nachkommastellen haben will, dann geht man hier bei den Einstellungen, wählt man die Dezimalstellen und kann man zum Beispiel 5 wählen und dann hat man halt hier 5 Dezimalstellen. Ja. Das bedeutet, dass es jetzt circa äh, 0,55 Prozent. Gut, was wäre das der nächste dann hier? Sei per die unbekannte Wahrscheinlichkeit, dass der Teil C defekt ist. Das ist hier nicht geschrieben. Die Geräte werden in drei, drei Packungen geliefert. Jemand bekommt A-Packungen. Was wird in diesem Zusammenhang durch 3 mal A mal B ausgedruckt und was durch diese Wurzel da? Ja, gehen wir kurz zur Theorie. Oder man kann das auch in einer Formelsammlung finden. Also die Formel, die da so steht, das ist jetzt hier gezeigt. Das ist der Erwartungswert, das μ, und das ist die Anzahl mal die Wahrscheinlichkeit. Und das Einzige, das so nah zu dieser Formel ist, ist nur das. Ist es jetzt 3A tatsächlich? P ist eh klar, das ist die Wahrscheinlichkeit. ja. Ist jetzt 3A die Anzahl? Die Anzahl, das sind 3A-Packungen und die sind A-Packungen davon. Also jede Packung hat 3 Geräte, 3 mal A. Also 3A-Geräte haben wir tatsächlich. Das ist die, tatsächlich die Anzahl der Geräte. Und das bedeutet, dass hier der Erwartungswert ausgedrückt wird, was hier zum Beispiel 1,65 war. Also man kann auch das wieder ein bisschen zurück... Bühlen oder zurückschauen, ja, egal, wie auch immer, und diese Wurzel hier, was ist das einzige, was jetzt hier äh, sich daran erinnert, das ist diese Wurzel, das ist die Standardabweichung und tatsächlich, was hier unter der Wurzel steht, das ist die Anzahl mal die Wahrscheinlichkeit mal die Gegenwahrscheinlichkeit, genau wie es hier auch so steht, Anzahl mal Wahrscheinlichkeit mal Gegenwahrscheinlichkeit. Gut, gehen wir zum nächsten, sei P die unbekannte Wahrscheinlichkeit, dass der Teil C defekt ist dass mindestens 1 von b geräte und so weiter bitte lesen zu lösen versuchen und jetzt bitte schlüsselwort hier mindestens 1 ja, mindestens 1 bei binomialverteilungen oder bei baumdiagramm bedeutet dass wir äh, die gegenwahrscheinlichkeit benutzen müssen ganz genau mindestens 1 bitte auch die entsprechende wiederholung anschauen das steht auch da drinnen also das bedeutet was ist die gegenwahrscheinlichkeit äh, von mindestens 1 das ist genau 0 also die wahrscheinlichkeit dass wir kein defekten gerät z äh, teil haben ist äh, die gegenwahrscheinlichkeit von dem und wie kann man dann so diese Wahrscheinlichkeit, die gefragte wahrscheinlichkeit berechnen von 1 subtrahiert man die gegenwahrscheinlichkeit also von 1 muss man die wahrscheinlichkeit subtrahieren, äh, äh, dass es kein defekten z teil gibt hm? was ist diese wahrscheinlichkeit die wahrscheinlichkeit dass ein defekten teil gibt ist p ist so gemeinhalt ja und äh, wenn wir das sehr oft wiederholen also b oft äh, b ist die anzahl der äh, wiederholungen also wie viele geräte wir haben so ja, und das bedeutet jedes Mal müssen wir P mal, P mal P mal P mal P multiplizieren und jedes Mal ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir das so machen, dass wir ein kaputtes, ein defekten Gerät haben. Aber wir brauchen äh, die Wahrscheinlichkeit, dass wir keinen Defekt haben. Die, wenn P die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir ein defekten Gerät haben, schreiben wir das auf, also P ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Gerät der, der Teil C defekt ist. 1 minus b ist die Gegenwahrscheinlichkeit. Sagen wir mal, wir haben jetzt ein Gerät genommen, dann ist das so. Und das ist so wie ein Baumdiagramm, nur die Verbindungslinien fehlen dann noch. Und bei zweiten Gerät wird es immer so sein. Und das bedeutet, wenn jetzt bei zweiten Gerät, bei zwei Geräten wir die Wahrscheinlichkeit berechnen wollen, dass es keinen defekten C-Teil gibt, dann müssen wir 1-P, das steht darunter, also da muss man multiplizieren, 1 minus b mal 1-P. Und wenn wir jetzt hier 3, dann muss man nochmal 1 minus b multiplizieren und so weiter und so fort, bis wir b-Geräte haben. Wir schreiben das ganz kurz auf, 1 minus b und das Ganze hoch b. Also das bedeutet, 1 minus b und das Ganze hoch b ja, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir äh, keinen defekten c-Teil haben ja, bei all diesen b-Geräten. Ja. Und das ist die Gegenwahrscheinlichkeit, also wir müssen sie von 1 subtrahieren. Und daher ist das hier schon die richtige, fast die richtige Antwort. Moment. Die Wahrscheinlichkeit muss allerdings 0,98 sein. Also das hier ist die richtige Antwort. Ja. Das ist nicht so ganz leicht, aber auf jeden Fall, man arbeitet mit Gegenwahrscheinlichkeit. Ja. Die gegenwahrscheinlichkeit ist, dass alle geräte keinen defekten teil haben ja? und die kann man dadurch berechnen, dass man von 1 die äh, wahrscheinlichkeit also die wahrscheinlichkeit, dass mindestens 1 defekt ist, kann man dadurch berechnen, dass man von 1 die wahrscheinlichkeit subtrahiert, dass kein Gerät äh, ein einen kaputten einen defekten c teil hat ja? und das ist diese wahrscheinlichkeit wieso so halt. Ja, immer 1 minus b mal 1 minus b multiplizieren und dadurch haben wir halt dann diese Antwort und diese Wahrscheinlichkeit ist da angegeben, ist 98% ja? und dadurch kann man auch äh, zum Beispiel das b oder das b berechnen äh, je nachdem was gefragt ist gehen wir zur nächsten Aufgabe, bitte lesen und zu lösen versuchen oder, nee, wir machen ein anderes Video dafür, danke sehr noch einmal also die nächste Aufgabe sehen wir in einem anderen Video. Danke sehr.